Hey und Willkommen, ich bin der Marvin und ich begrüße euch zu der mittlerweile 20. Folge vom Alte 4 Game Check, Woohoo! Heute spielen wir RPG Randomness und ja, ich denke mal, das ist irgendwie eine Anspielung auf ja, RPGs eben. Wir sehen hier unsere Character stats Speed 6 points ich weiß nicht, was HP bedeutet 15 und hier Powerless. Magic. Breath base to shoot a fireball. <much> fireball. Pick up. Breath base to pick up an item. Okay, werden wir machen. Smell like pizza and we love you. Ich auch. Cardiac patient. Too much excitement It is not what the doctor ordered. Dendrophobia, the fear of trees. Your quest is to find the goblet of galvun. Okay, das sind wir. Press base to continue. Was ist das für Musik? Okay. Können ja, wir können ja unsere also Fireballs hier ja, schießen. So, auch durch die Bäume, Bäume. You died, lol. Okay. Oh, das ist vielleicht mal scheiße. Ich muss jetzt hier immer wieder das Spiel neu starten. Oh ne, dann muss ich auch die Aufnahmen neu starten. Das ist vielleicht mal scheiße. Ich hab mal rausgefunden, woran das eben lag mit dem sofortigen Tod. Das lag an der Dentrophobie, der Angst vor Bäumen, wie, wie wir alle bei Taddle und Adi gelernt haben. Nehmt mal. Dentrophilie war die Liebe, ne, die sexuelle Zuneigung zu Bäumen. Sie sind wir nicht alle ein wenig dentrophil? Das war's, was wir gesagt haben. Ja, ähm, haben wir haben uns immer noch die Feuerbälle, dann Enemies attacking you might not be attacking you for much longer, weil. Boom. Pizza und Cardiac. Okay. Your quest is to finish last in the New York City Marathon. Plus, to continue. Also, ich muss mich mal dran umgewöhnen, hier die Pfeiltasten zu verwenden. Dann können wir wieder zur Pfeilbaut schießen und durch Bäume durchgehen. Yahoo! Die Musik ist hier sehr komisch. Ich glaube, das jedes Mal dasselbe Level und ich glaube, das passt sich auch irgendwie nur an. Was haben wir da? Schlüssel. Oh Gott, was ist das für eine scheiße Musik? Ist da drin noch was? Wahrscheinlich ja, weil da sind zu viele Leute. Oh je. Hier, da gar nichts mehr. Verarscht wurde ich, verarscht. Boom. Und irgendwie geht unsere Gesundheit auch runter, warum auch immer. Ah, oh, da fängt die Musik schon von vorne an. Ach nö, ich laufe jetzt einfach durch. Suddenly a message flashes in your head. With the vegetarian restaurant. So suddenly to decide that you must destroy the world. Oh ja, komm, wir gehen die Welt zerstören. Ich bin dabei. Juhu! Ah, wo? Hm, mm, you died, lol. Okay, das Spiel, neues Glück. Und da geht's auch schon weiter. Ich mal. Sehr langsam dafür mit sehr viel HP. You can talk to 13 NPCs. Attack press space to swing your sword. Oh yeah. Insane lalal. Und dendrophobie. Your quest is to buy a jewelry store. Die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 Okay, wir müssen wieder aufpassen auf unsere Dendrophobie Wie langsam sind wir bitte? Ich könnte auch nicht irgendwie angreifen Hab ich jetzt irgendwas berührt? Replay! Replay bitte, Regie! Replay! Hallo, Regie! Ich hätte gerne ein Replay, ja? ja? Können wir das jetzt machen? So, ihr könnt doch da machen, Steht und dann da so, äh, Zeitlupe, RTL-Effekte. Und dann, für der Kran, in die dritte Stufe. Ich muss jetzt das Mikrofon sagen. Und dann, für der Kran, in die dritte Stufe. Mindestens einmal möchte ich jetzt dieses Spiel noch gewinnen. Wir haben jetzt wieder Speed 7, HP 20 und wieder Dentrophobie. Das gibt es doch nicht. Ich glaube, ich überspringe gleich alle, wo Dentrophobie drin ist. Okay, ähm. Um, let's go. Oh Gott, sind wir schnell. Oh Gott. Das endet in einem Baum. Habe ich deshalb ganz viel abgezogen bekommen. So eine schwierige Runde. Oh, die explodieren ja alle. Kann ich gar nichts machen. Das ist vielleicht mal scheiße. Da gehe ich jetzt. Nein, nicht rein. Weil. Das wird nichts. Das wird nichts mehr. You died, lol. Okay. Juhu, ich habe etwas gefunden. Ohne Dendrophobia, diesmal mit Pickup, Defend, all enemies have a 50% chance of missing you, had you wear a stylish hat, oh yeah, strong your attacks be better if you can attack at all. Ich denke gerade so wie diese Sicherheitsanweisungen auf dem Flugzeug nur leider viel zu verständlich. Wenn der Typ immer viel zu nah ans Mikrofon rangeht und man wegen seinen ganzen P- und S-Geräuschen überhaupt nichts mehr versteht. So dear passengers, please, achten Sie auf Ihre Note-Exits for Emergency-Courses, because we then have to... Emergency. Okay, zurück zum Spiel. The cross is to destroy the world. Na gerne. Ähm. Wie schnell sind wir bitte? Okay. Wir haben jetzt gerade Zentrophobie, aber sonst sind wir auch so lahm. Ich glaube, ich spule das jetzt einfach mal vor. Okay. Wenn du Zeitraffer wird dann muss ich ja auch ganz langsam reden, damit man mich auch versteht. Suddenly a message flashes in your head, where's well, a dead guy in the marathon? His athlete said that you must eat a cheeseburger. Ja. Yeah. Logisch. Wir besetzen... Cheeseburger essen, weil irgendjemand im Marathon gestorben ist. You run, happy subbie! Juhu! Ich möchte gerne noch eine Runde machen mit ein bisschen besseren Eigenschaften. Hier schon gleich Speed 5, naja, aber dafür können wir angreifen. Und sie sind smart. Enemies will tend to leave you alone. Das ist doch toll. Wir haben einen Hut und wir sind rich. Press Base Just to continue. Und da geht es auch wieder los: diese wunderschöne Musik. Und weg mit den Meisen, die uns eigentlich in Ruhe lassen oder auch nicht. Ist the key. Ja, wir können jetzt mit Leuten reden. Wie toll. Von, kann man da hinten übrigens NPC nennen oder ist es einfach nur eine Zeichnung? Ist das überhaupt die Hintergrundgrafik? Get out of my way, bitch. Schwerte ist auch sehr realistisch. Das ist sehr praktisch. Damit liegen wir hier wirklich alles flach. Man merkt es ja schon. The old man says something that harrows your heart. Your parents are dead. You suddenly decide that you must find The Gablet of Galvun. Okay, das ergibt wieder ein bisschen Sinn. Ja. Hallo, ich bin Teil Schweiger und ich kann nicht reden. Äh. Oh Mann, sind wir reich. Guck mal da, Dollar, Dollar, Dollar, Dollar. Get out of my way, Bitch. Ah, da ist das Ding, ja. You won. Happy Seppy, Juhu. Und dann dann auch. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Obwohl, bestimmt noch die Outcard, oder? Regie, Outcard.